Hallo und herzlich Willkommen bei Jan und Rudolf. Heute werden wir das ultimative yu Match machen. Jan, du steh da! Das ist meine Karte! Das Ende von Anubis und greife die Karte an. Ich aktiviere die Karte, ich greife mit 2500 das an. Und mit 2300 dich direkt. Und ich beschwöre Schwarzflügel Silberwind der Zimt. Durch seinen Effekt kann ich zwei offene Monster zerstören. Ich zerstöre deine beiden Monster. Dann greife ich dich mit 2800 direkt an. Ich aktiviere Wattversagen und greife dich mit 1.000 direkt an. zerstöre so. dein Wattfasern. dann greife ich dich mit 2.800 direkt an und mit 1.700 direkt an. Ich aktiviere Wattversagen und greife dich mit 1.000 direkt an. Dann bohre das Spiel an und greife dich damit mit 2.800 direkt an und du hast verloren! Der Gewinner des Matches ist Rudolf. Der Gewinner darf den Verlierer mit Gummibächen abwerfen. Ich versuche meinen Mund zu werfen. Piss dich. Nochmal mein Finger haben Bild. Hier ist der Gaumenschmaus.